Hallo und herzlich willkommen, du da, genau du, du hinter dem Bildschirm, ja du, dich meine ich. Willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Maker Madness 2. Ähm, lang ist es her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe, viel Zeit ist vergangen. Ähm, viel ist passiert, aber jetzt bin ich auch wieder ready. Ähm, ich denke mal das Level, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, ist nicht mehr verfügbar. Und ich werde von vorne anfangen müssen, leider. Aber wir schaffen das schon, hoch. Ähm, ich habe leider... Tatsächlich einen Joy-Con Drift. Ja, ich bin auch vom Joy-Con Drift betroffen und das ist ziemlich nervig. Deshalb versuche ich mal mit dem Gamecube Controller diesmal ähm, die Level zu meistern. Ey, es ist eher ewig her. Ich, hab, ich bin komplett eingerostet. Ich bin komplett eingerostet spielen. Ihr wisst ja, wir haben eine Challenge am Laufen und zwar ähm, 100 Level auf ultra ultra Hard machen. Level aus aller Welt war es, glaube ich. Und ich bin gewillt, diese Challenge auch bis zum Ende durchzuziehen. Ja, wie ich befürchtet hatte, das Level, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, das gibt es nicht mehr. Deshalb muss ich von vorne anfangen. Ihr kennt die Regeln: ähm, Wir dürfen Level nicht abbrechen, wenn sie uns nicht gefallen. Und, Und ich darf nicht überspringen oder so. Ich muss alles knallhart durchziehen. Huch, ist das aber. Das ist aber ziemlich schlitterig hier. Ich hasse Eislevel. Äh, brauche ich diesen Pilz? Äh, okay. Hier muss ich, genau, wahrscheinlich diese Sachen betätigen. Oh, ich werde verfolgt! Ich werde verfolgt! Oh mein Gott. Erreiche das Ziel, ohne getroffen zu werden. Ja toll, jetzt wurde ich schon getroffen. Alter, what? Ey, das ist richtig mies, wenn, wenn, wenn man hier noch rutschige Eisflächen platziert. Äh... Ah, ich weiß, wie ich das mache. Ich weiß, wie ich das mache. Und zwar weiß ich nicht, wie ich das mache. Ich weiß es eigentlich nicht. Denn wenn ich jetzt hier diese On-Blöcke anmache. Doch, ich weiß, wie ich das mache. Nein, das war eine absolut blöde Idee. Das war eine absolut blöde Idee. Nee, ich glaube, ich muss sich wirklich gegen die Zeit. Gegen die Zeit rennen. Das geht so nicht anders. Okay. Äh. äh. Äh, Nein, Scheiße. Und. Äh. Und. Äh. Nein, Shit. Das muss ja reibungslos laufen! Nimm mich mit! Ich will sterben! Ich habe einen Todeswunsch. So, richtiges Timing abwarten. Nein. Und jetzt. So. Und jetzt runter und runter. Und und und und ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Yes. Nein, es geht noch weiter. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was passiert hier? Nein, ich komme nicht mehr da hoch. Was? Nein, da ist noch ein so ah, fuck. Da ist noch so ein Block gewesen. Egal. Wir machen Progress, Leute. Progress. Hauptsache Progress. Das ist das Wichtigste. Ich habe nur noch 14 Leben, aber es ist das okay. So, zack, zack, zack. Nein, nein, nein, nein, nein, zu früh gesprungen, shit. Und ich bin wieder tot. Da unten geht's noch weiter. Das ist ein einziger sadistischer Spießrutenlauf. Oder besser gesagt, Spießruten-Schlitter. Weil laufen tun wir ja nicht wirklich viel hier. Und zack, und nein. Das hat jetzt nicht gezählt. Und zack. Und zack. Gut, ich habe eine gute Geschwindigkeit. Jetzt nicht greedy werden. Ja, sehr schön. Sehr schön. Nein, ich muss geduckt bleiben. Mann, warum entduckt er sich? So, es war nicht schlecht und das war wieder zu weit geschlittert. Alter, ich... Oh, ich dreh an, ich dreh an der Kreissäge, ey. Ich kann jetzt einfach sterben. Wie wär's denn damit? Ja, genau so. Einfach in eine Kreissäge springen. Huch. Okay. Toll. Sehr toll. Hat ja schon mal gut funktioniert hier für mein erstes Mal. Mit dem GameCube-Controller ist das aber auch nicht so einfach, to be honest, weil die, die Tasten sind halt so komisch. So komisch zu drücken eben. Da hast du halt einen relativ tiefen Tastendruck und dadurch spielst du natürlich schlechter. Ist wissenschaftlich bewiesen. So, was erwartet mich jetzt? Okay, wieder ein Zeitlevel. Äh? Okay. Okay. Erstmal kennenlernen, ne? Erstmal kennenlernen. Zack. Okay, jetzt muss ich, ich glaube, hier muss ich mit Luigi wirklich perfekt springen. Also nochmal. Zack, zack. Ja, Mann. Ja, mein. <lacht> ja, mein. Wir brauchen ein Google Translate für... Für diese Beschreibungen in Super Mario Maker. Damit auch wir Allmanns das verstehen. So. Zack. Zack. Nein, ich hab doch A gedrückt. Ich war fast da. Ich war fast da. Ich hab doch A gedrückt. Ja, yes Yes, und jetzt Warte mal, was, und jetzt Und jetzt was Hä, und was jetzt Das hier, oder was Holy shit Alter Alter, what Nein, <lacht> lass mich durch Lass mich durch Nein! Lass mich... Lass mich doch durch! Lass mich... <lacht> ich komme da nicht durch! Ich habe nur noch... Ne, die Zeit, die Zeit reicht nicht mehr. Lass mich... Lass mich... Lass mich... Durch! <lacht> Fuck, Alter! Was ist das denn für eine Scheißstelle? Pirouetten! Ich wusste es doch, Alter! Pirouetten! Diese scheiß Pirouetten! Ohne Pirouetten kommst du ja nicht weit. Ohne Pirouetten kommst du allgemein nicht weit im Leben. Eine Sache, die mir... Okay, das war irgendwie blöd. Eine Sache, die mir dieses Level beibringt. Dass ich schlecht bin. Eigentlich zwei Sachen. Dass ich schlecht bin und dass man ohne Pirouetten nicht weit kommt. Pirouetten sind ein Life-Skill. Schreibe ich mir das nicht mal auf meinen Lebenslauf. Unter wichtige Skills. Ich kann Pirouetten, Leute. Dann krieg ich direkt eine Festanstellung. So, zack, zack, zack, zack. Okay. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Nein. Die, lass mich doch. Diese Stelle hier ist echt eklig. So. Ja, ich lebe noch, ich lebe noch, aber ich habe eh nicht mehr zu viel Zeit. Ah, oh, es war blöd habe ich kurz gezögert. Ich habe noch ein Leben, ey. Dieses Level wäre so machbar. Das Schlimmste ist wirklich, wenn die Level wirklich machbar sind für mich. Aber ich halt an einem Skill Skillversage. Das ist mal besonders bitter. Oder weil ich zu so unfähig bin, um Piretten zu machen. Nein, nein, nein, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, das war knapp. Ich hab noch zwölf Sekunden. Ich hab doch A gedrückt! Nein, ey! Ich hab doch A gedrückt. Oh Mann, ey. Oh, ich dachte, das wäre Ich dachte, das wäre der Run jetzt gewesen, ey. Das, das große Comeback. Oh. Ich gehe weinen. Ich gehe einfach weinen. <lacht> Danke fürs Zuschauen, Leute. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat, einen Kommentar zu schreiben. Ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge. Nächste Woche. Schaltet ein. Tschüss.